Ich habe heute eine telefonische Verbindung mit Thomas Gansko, seines Zeichens Landesvorsitzender Niedersachsen der Piratenpartei. Grüß dich, Thomas. Hallo, Chris. Schön, mal wieder im Gespräch zu sein. Ja, auch von meiner Seite oder von unserer Seite aus schön. Thomas, heute geht es mir um Edward Snowden. Er hat sich wieder mal mit einer Buchpräsentation ins Gespräch gebracht In im Rahmen eines Interviews mit dem Heute-Journal beim ZDF hat er nochmal seinen Wunsch, eigentlich schon vor sechs Jahren vorgetragen, kundgetan in Deutschland oder wenigstens in Europa Asyl zu bekommen. Wie ist deine Einschätzung dieses seines Begehrens? Das ist nach wie vor berechtigt, denn er sagt ja selber, dass er nicht in Moskau enden möchte. Und von daher sollte die Bundesregierung alles Mögliche tun, um ihm das Asyl zu gewähren. Und die niedersächsische Landesregierung hat sich gefälligst dafür einzusetzen, auch bei der Bundesregierung, dass das geschieht. Ja, das ist natürlich ein sehr eindeutiges Votum. Äh, wie man den Medien entnehmen kann, war äh, das Echo auf dieses Begehren in der deutschen Politik ein geteiltes. Verständlicherweise haben CDU und äh, die FDP das abgelehnt und ihre Begründung war, im Grunde ist, er gar nicht politisch verfolgt. Könntest du das für uns ein bisschen einordnen? Naja, <lacht> nicht politisch verfolgt äh, zu sein, das kann man, glaube ich, kaum behaupten bei Ed Snowden. Denn äh, nach wie vor, so hat sich ja auch Herr Trump geäußert, äh, sehr er am liebsten die Todesstrafe gegen ihn verhängt. Und das dafür, dass er halt ja, Dinge bekannt gemacht hat, die rechtswidrig waren und äh, das kann nur dann eine politische Verfolgung und keine strafrechtliche sein. Ja, damit wären wir dann ja eigentlich schon bei dem Stichwort Whistleblower. Es gibt in den meisten zivilisierten Ländern und es gibt sogar in den USA so etwas wie Whistleblower-Schutzgesetze. Man fragt sich natürlich zwangsläufig Wieso Edward Snowden dann ja nicht äh, so unter diese Paragraphen den USA gefallen ist. Hast du dazu eine Vermutung? Naja, Gesetze werden von den Herrschenden immer so ausgelegt, wie sie es am besten gebrauchen können. Und äh, da sich dieses Whistleblowing ja nun gegen die Interessen zumindest der Geheimdienste der USA gestellt hat, ist ganz klar, dass dort nach Wegen gesucht wird, das Ganze eben nicht als Whistleblowing, sondern als Verrat zu kennzeichnen. Ja, das äh, liegt in diesem Fall natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, denn die Tragik von dem Fall Edward Snowden ist, dass äh, als er Meldung gemacht hat an seine Vorgesetzten, da wurden, wurde ihm bedeutet von diesen, dass... Die eigentlichen Täter ganz weit oben sitzen. Äh, wie es sich dann ja irgendwann mal herausgestellt hat, war das dann ja in letzter Instanz sogar der Präsident der USA. Und da hat man ja eigentlich dann nur noch die Möglichkeit, sich an die Weltöffentlichkeit zu wenden. Äh, ist das eine richtige Auffassung, deiner Meinung nach? Ja, also wenn alle internen Stricke sozusagen reißen und man dort nicht die Möglichkeit hat, Änderungen herbeizuführen, die eben zur Rechtsstaatlichkeit des Handelns führen, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Öffentlichkeit zu informieren. Und äh, somit ist dieses Handeln von Ed Snowden, der ja, wie du gesagt hast, nur die Wahrheit erzählt hat und äh, nichts Falsches, nichts Dazugedichtetes, so ist dieses Handeln nach wie vor nachvollziehbar und ehrenhaft. Ja, im speziellen Fall Snowden gibt es wahrscheinlich ein paar Komplikationen, wenn es darum ginge, ihm Asyl in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land zu gewähren. Wir haben ja gesehen, dass äh, einige Länder, aus denen man äh, so rüberfliegen muss, wenn man Russland verlässt mit dem Flugzeug, teilweise eine sehr rabiate Politik verfolgen, was da so passieren soll, wenn jemand an Bord vermutet wird. Man erinnert sich, dass der Präsident eines lateinamerikanischen Landes damals, 2013, mit Kampfflugzeugen zur Landung gezwungen worden ist, um sein Flugzeug zu durchsuchen, weil man glaubte, dass dieser Journalist, der über den Snowdenfall berichtet hat, möglicherweise an Bord hätte sein können. Das heißt, man musste denn ja auch ein spezielles Verfahren zum sicheren Geleit über sämtliche Zwischenterritorien zwischen Russland und Deutschland vorsehen. Wie realistisch ist das, deiner Meinung nach? kann sich auch was anderes vorstellen, dass er beispielsweise in ein U-Boot steigt und dann durch die Meere Russland verlässt. Ja, <lacht> die Rostock, Rostock sozusagen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber äh, im Prinzip hast du natürlich recht, dass äh, alles das, was dann äh, transnational passiert, ja auch nicht im, ähm, ja, im, im, in der Möglichkeit der Beeinflussung durch die Bundesregierung äh, steht. Da braucht es dann wahrscheinlich äh, gesonderte internationale Abkommen, die das genau sicherstellen und äh, von daher da ist noch ein weiter Weg hin, wobei wir ja auch wissen, was die USA von internationalen Abkommen hält. Ja, ich fürchte, das wissen wir leider nur allzu gut. Und äh, ja, das ist natürlich dann ja auch ein weiteres Problem, aber wahrscheinlich nicht eins, was wir da hier und heute lösen können. Aber grundsätzlich ist es natürlich sehr unbefriedigend, wenn ein Land sich quasi außerhalb der internationalen Staatengemeinschaft stellt. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Und äh, es ist traurig, dass Amerika... Die USA, also eigentlich das Land der Möglichkeiten, als einzige Möglichkeit äh, sieht eben nicht mehr der Staatengemeinschaft in vielen Punkten angehören zu wollen, um äh, die eigene, in Anführungszeichen, große Größe tatsächlich zu gewährleisten. Jetzt in diesem Kontext eine andere Frage, aber durchaus eine verwandte und hoffentlich auch relevante. Die Bundesrepublik bzw. die deutsche Bundesregierung hat bislang keine sehr klare Linie in dieser ganzen Frage gezeigt. Nicht nur da, also was das Snowden-Asyl angeht, sondern auch die Sache, die er aufgedeckt hat, also wie großflächig eigentlich Deutschland bis hin zu dem privaten Handy der Bundeskanzlerin von der NSA überwacht werden. Natürlich gab es da vielleicht so eine verhaltene Empörung ganz am Anfang, aber so richtig handfestes ist da seitdem nicht passiert, meiner Meinung nach. Nee, das ist äh, vollkommen richtig beobachtet. Das äh, wurde ja auch mannigfaltig kritisiert dass so überhaupt kein äh, Negatives daran gefunden wurde, wie die Geheimdienste der USA agiert haben. Und äh, es stellt sich wirklich die Frage, wie ist das zu erklären? Also gibt es da noch aus uralten Zeiten entsprechende äh, ja, Verträge, die man eingehen musste, dass man halt nicht gegen die USA sagen darf. Das wissen wir alle nicht, aber äh, je mehr derartige Dinge passieren, desto größer ist die Vermutung, dass es dort eben äh, Absprachen gibt, die sagen, nein, also sagt nichts gegen die USA. Das wäre natürlich nicht in Ordnung, nicht nur an sich, sondern dass diese Bestimmungen offensichtlich geheim gehalten werden. Uh, zumal man ja normalerweise eher eine sehr robuste Auffassung vertritt, wenn es um ausländische Spionage geht. Normalerweise, wenn das dann ja Diplomaten sind, greift man da zu den bewährten Mittel, sie des Landes zu verweisen. Gerade was die USA angeht, finde ich es insofern natürlich etwas eigenartig, uh, weil die haben natürlich eine sehr aggressive Haltung gegenüber Spionage gerade von befreundeten Ländern. Äh, Israel ist, denke ich mal, also sehr eng liiert mit den USA und gerade wenn Israelis wegen Spionage in den USA verurteilt werden, dann geht das normalerweise nicht unter 30 Jahre Knast ab. Ja, also äh, das sieht man auch, wie äh, dann die USA mit zweierlei Maßmessen im im Sinne von, was ich tue, das äh, ist in Ordnung und was andere tun, das ist böse, egal woher sie kommen. Oder man könnte vielleicht es einfach auf den Nenner bringen, wer die Macht hat, äh, hat dann ja auch das Recht, diese Macht einzusetzen, egal ob jetzt der Machtgebrauch missbräuchlich ist oder nicht. Also äh, die Herrschaft des Rechtes wird dadurch ausgehöhlt, oder? Ja, also ob der, der die Macht hat, auch das Recht hat, diese Macht auszuüben, ähm, das wage ich noch zu bezweifeln. Wenn, dann sollte er es verantwortungsvoll tun und auch mit Blick auf, äh, eben wenn es Staaten sind, internationale Konsequenzen. Das ist bei den USA in den letzten Jahren seltener der Fall. Äh, seit wann ist das für dich beobachtbar gewesen? Hast du da ein bestimmtes Datum im Blickfeld? Also es äh, fing quasi an mit äh, Nicaragua und äh, setzte sich dann im Laufe der Zeit fort. Und der Vietnamkrieg? Ähm, da war ich selber noch nicht auf der Welt, sodass ich das nicht wirklich beurteilen kann. Ah ja, verstehe. Ähm, mir ist übrigens erinnerlich, äh, weil wir eigentlich über Edward Snowden reden, dass eine der... Eins der Dinge, die in seinem großen Enthüllungspaket dabei war, ist, dass die NSA äh, das komplette Ausland auf der ganzen Welt mehr oder weniger systematisch beobachtet, im Rahmen natürlich der technischen Möglichkeiten, schon seit 1960, also praktisch seit der Präsidentschaft von Eisenhower und dann ja auch so also während der gesamten Präsidentenzeit von Kennedy. Ja, das äh, zeigt einmal mehr, dass egal, wie der Kopf heißt, der an der Spitze ist, äh, wenn der Kopf stinkt, dann stinkt er halt. Ja, das ist leider eine sehr wahre Einsicht. Da haben die Fischer und Angler durchaus recht, indem sie da diese Feststellung treffen. Ja, Thomas, was machen wir da in der Sache? Hast du eine Vorstellung, wie es auf der politischen Ebene weitergehen kann? Was würdest du unserer Bundesregierung empfehlen? Dass sie sich auf jeden Fall äh, löst von den Versprechungen gegenüber der USA. Denn äh, da kann man von ausgehen, dass es eine Zusage der Bundesregierung gibt, dass sie eben Edward Snowden nicht aufnehmen wird und äh, tatsächlich Menschlichkeit und eben insbesondere auch äh, den Hintergrund bedenkt. Denn der Mann hat sehr viel für die Freiheit der Welt getan und das muss auch entsprechend gewürdigt werden. Das ist absolut richtig. So also An dieser Stelle vielleicht ähm, ein Zitat von Katja Kipping von der Linken. Wir Linken haben vorgeschlagen, ihn dafür mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen und ich kann mich vage erinnern, dass ich damals dann ja auch so vor einigen Jahren empfohlen habe, in einem Kommentar ihm äh, das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Also wenn sich einer, zumal als Ausländer, sich um Deutschland verdient gemacht hat, dann definitiv Edward Snowden. Um. Das ist richtig, wobei der Friedensnobelpreis nun auch schon lange nicht mehr das ist, was er ja eigentlich sein sollte. Wir erinnern uns, dass ihn Obama bekommen hat, wir erinnern uns, dass ihn die Europäische Union bekommen hat. Und äh, nicht alles, was dort passiert ist oder immer noch passiert, ist tatsächlich diesen Preis wert, aber es wäre zumindest eine symbolische Geste. Es wäre eine symbolische Geste und zwar eine sehr schöne. Ja, Thomas, ich weiß, du hast ja noch weitere Termine. Hab bitte ganz herzlichen Dank, dass du da die Zeit dir genommen hast, um mit uns, mit Radio Flora, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Genau, denn Wichtiges ist wichtig, dafür muss man sich schlichtweg die Zeit nehmen. Ganz genau. Dann alles Gute. Ich danke für das Gespräch.